Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo ich bin, actually egal, ich tut jetzt ins Dorf. Äh, ja, äh. ich habe ähm 5 Tiers gefunden. Eigentlich voll krass, wir speedrunnen einfach gerade das Game. Guck mal, was ich kann. <lacht> Samurai hatte ein neues Projekt gestartet, YouTuber LPT. Es ist ein smp artiges Minecraft-Projekt mit ungefähr 10 Leuten, die mitspielen. Die erste Folge hatte ich mit Samu und Stets in einem Talk auf unserem gemeinsamen Kanal The Samu Crafter gestreamt. Der Link dazu ist in der Beschreibung. In diesem Video habe ich von dem fast zwei Stunden langen Stream die Highlights rausgeschnitten. Wundert euch nicht, wieso die Hintergrundmusik teilweise etwas abgeschnitten ist. Ich hatte vergessen, die für die Aufnahme auszumachen. Nachdem ich mir auf einem Berg ein Grundstück geclaimt habe, bin ich direkt losgelaufen, um zu farmen. Natürlich habe ich mich sehr schnell verirrt. Hey Leute, ich habe hey, überhaupt Leute. gar kein, kein Mippity, was sagen wo wenigstens fand, ist der Spawn Ich schön, ich fand schön, ich war einfach, ey Leute, und dann einfach, Alter, einfach aufgehört zu sprechen. <lacht> Sag mir bitte, wo der Spawn ist, ich habe mich verirrt. Gefunden. Ich dachte gerade, ich hätte den Spawn gefunden, aber ich finde einfach ein Dorf. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo ich bin, eigentlich egal, ich tut jetzt das Dorf. Ich hoffe, hier ist überhaupt was cooles irgendwie drinne. Okay. Es gibt, Also ich habe schon mal Smaragd und Buch. Ganz coole, ganz coolen Stuff so. Komm mit, ich spiele einfach dem Dorf die Glocke. Die? Äh, ja, ah. ich habe ähm, fünf Dias gefunden. Doch dann ist endlich Samu zu mir gekommen, um mich zu meinem Berg zu führen. wo, wo bist du? Hinter, Hinter dir. Dorf. Dreh dich also. um. Moin. Ich hab noch ich nicht mal Eisen. Krass. Wenn ich mir drei Dias geben, dann würde ich mir äh, schnell eine Diaspitzhacke spitzhacke machen, dann würde ich schnell Obsidian holen, dann hätten wir direkt einen Enchanter. Junge. Eigentlich voll krass. Wir speedrun einfach gerade das Game. Wir müssen jetzt einen Lavasee suchen. Bro. Ich hab keine Ahnung, du läufst gerade im, im Kreis im Dorf. Beim ich such dich gerade, ich hab dich gerade eben gesehen. <lacht> ich war die ganze Zeit hinter dir. Während wir im Dorf waren, hat Stets gemeint. Weil er aus der Höhle aber nicht mehr rausfand, wollte er, dass Samui mit Slash Kill killt. Samen Meine ja, Emeralds. Ja, grab dich einfach nach oben, oder? Ich kann ja nicht, die sind über Stein und so, ja, nicht mehr hast keine also hier Ich bin sind du über Emeralds, no joke, ich hab wie sieben oder so gefunden. Dann schreib dir die Koordinaten auf und ich bin für dich jetzt. Das tut mir leid. Oh, das hat eigentlich Spaß gemacht. <lacht> <lacht> <lacht> dann zeigte mir Samu, was er mit meinen Dias gecraftet hat. Wir sind jetzt die Ersten, die folgendes haben. Das cool. ich, ich, ich muss platzieren, ich muss platzieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Whoa. Guck mal, was ich kann. <lacht> hey Lord, ich da <lacht> <lacht> Danach sind wir dann endlich zu meinem Berg gegangen. Was kriege ich, wenn ich da ein Watermagie mache? <lacht> ich sehe es überhaupt gar nicht, du glitscht doch du wackst doch oh, hier oben oh. rum. Hä? Bei mir ist angekommen, weil hm, es ist so jetzt, Du, du bist doch hier oben rum gewackt. <lacht> Du bist toll, aber ein Cool. <lacht> oh, wow. Dann suchten wir das Dorf, das ich noch gesehen hatte. Oh, hier ist ein Baby-Doggo. Kann ich dich tame? Ich hab was. Ich sehe etwas. Wo denn? Auch. Ich kann dir gleich die Kurz sagen. In, in, in Richtung Sü Südost. Das ist ein Hundi, ein Knochen. Ich habe auch eben einen. Knochen ja! Oh mein Gott, bei mir hat das nicht geklappt. Ich hole mir nachher noch einen Hundi. Hier in dem Biom sind ja irgendwie Hunde. Guck mal, guck mal. Tinti, Tinti, Tinti, Tinti. Guck mal, guck mal, guck. Mal. Das ist Casper. Ich hab mich vor ihm verneigt. Erst ist verneigt. Warte. Was ein geiler Dogo. <c> er will mein Essen nicht mehr. Idiot. Anschließend bin ich meinen gegangen einfach 1.17 Höhlen, was sind das hier? Oh mein, Junge, <lacht> das Skelett hinter mir einfach so. I'm going to end this manhole whole career. Ich, ich kann ich kann nicht, nicht reden. Ich, ich lasse es deswegen auch einfach. Big Mac ist im Chat. Kann man den Mod machen, bitte? Wegen diesem Meme oder so. Also weil er halt auch Big, Big Mac kann. Einfach nur wir wegen dem. Wenn er ein Big Mac Profilbild hat, wird der Mod okay. Wir können endlich sagen, Big Mac Band ihn weg. Ey, ich feiere unser Big Mac so sehr. Wenn wir jetzt unseren eigenen persönlichen ich Big hab Mac. Ich habe ein Titel sagen, was mein Freund gerade gefragt hat. Was hat er gerade gefragt? Ist es erlaubt, Texture Packs zu herunterladen und benutzen? In allgemein Minecraft, nicht im Projekt. Nein, hey, what the fuck. In Minecraft ist es illegal, wenn du Texture Packs benutzt. so eine dumme Frage. <lacht> Fakt einfach, als ob man Texture Packs... Als ob man Texture Packs in Minecraft benutzen darf. Wir sind alle so illegal, wir machen das halt einfach. Aber, Junge, das ist halt so verboten. Real. also wenn man das nicht weiß, ist man wirklich der größte Ellen-Loll. du, du willst einfach ein Texture-Pack in Minecraft. Kopf? Ah, das halt wird so ein gutes Video, ich spür's euch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh nein, so will ich nicht sterben. Ich will nicht gesandwich von, von Spin und Creeper werden. Wir haben unsere eigenen Big-Pack, ich bin voll glücklich, gerade. ihr wisst nicht, ich ich merke sehr glücklich ich grad bin... Versuche ich jetzt mal zu mal, weil ich muss, malen, weil ich muss ich schon echt ein bisschen mehr Skript besorgen. Dann fing jemand an, im Chat zu beleidigen. Perfekter Zeitpunkt, da wir jetzt ja unseren eigenen Big Mac hatten. GhGelo, der der ist ja richtig neidisch aufs Stats einfach mit seinen 10k -Abos. War richtig Eigentlich neidisch. ist es mir eigentlich richtig gar nicht spannend, aber da ich die Möglichkeit habe, habe ich endlich die Ehre es zu sagen. Big, Big Mac, Mac. Ball weg. <lacht> <Mac. lacht> <lacht> ah, er hat ihn gebannt. Ja, ja, ja, ja, ja, perfekt. <lacht> Jetzt fühl ich mich ey, die ey Junge, war dank, danke, GhGelo. Falls du doch im Stream bist, vielen Dank. Wir konnten es endlich sagen, dank dir. Oh, ja. Dias. Okay, das ich hab ich ich habe hab eine Quelle! Ich bin wieder da! Hi! RTE, ich nenne nicht einfach... RTE? RTX? RTX, <lacht> Oh, wait! Ich zweiter Account. Account. Wenn du der zweite Account bist von GAG, dann beleidige uns bitte mal kurz. Bye, ich du schrieb, ihr seid kacke. Was? Ihr seid kacke? Okay, Big Mac, bann den weg. <lacht> Vielen Dank, dass du das geschrieben hast, danke. Echt? Ich liebe es jetzt schon hier zu streamen. <lacht> Gieß mal den Chat, weil du. Soll ich euch abonnieren oder nicht? Sag mal bitte, aber ja. entscheidet weise. Ja, abonnier uns, keine Ahnung, wenn du uns mögst. Wenn du uns magst, kannst Sonst du uns gerne abonnieren. Das wäre recht freundlich von dir. Nein, Junge, ja, wir wollen, da. dass du uns abonnierst. Pff, nein, Junge, wie sollten wir nicht wollen, dass du uns abonnierst? Wäre so also die Frage. Wieso sollte man das nicht wollen? Also, ich gebe niemals auf wie Löcher. Big Mac, du hast eine neue Aufgabe bekommen. Ich merke halt gar nicht, wie, wie oft der hier noch was schreibt. Big Mac brennt den ganze Zeit weg. Braver Big Mac.